Jetzt verschiedene Wortmeldungen aus der Kommission. Zuerst Herr Damian Müller, dann Herr Philipp Müller, dann Herr Germann. Herr Damian Müller, Sie haben das Wort. Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, auch wenn es eine moralische und politische Pflicht der reicheren und wohlhabenden Länder ist, die Länder am anderen Ende der Einkommens- und Wohlstandskala zu unterstützen, kann Entwicklungshilfe nie nur eine staatliche Aufgabe sein. In dieser Beziehung gehe ich mit Kollege Begle einig. Nun ist, wie dies in der Realität ja auch nicht der Fall. Das Gegenteil ist wahr. Wenn die DETZAT zusammen mit Nestlé 25.000 Kleinbauern in Vietnam bei der Reduktion des Wasserflussabdrucks beim Kaffeebau unterstützt oder wenn das SECO erfolgreich mit einer Plattform für Kleinbauern im Kakaobau zusammenarbeitet, dann sind dies nur zwei Beispiele, wie die heutige Zusammenarbeit von Staat und Privaten funktioniert. Zwei von 40 Partnerschaften, welche allein die DEZA vorweist. Und dabei handelt es sich nicht nur um Partnerschaften mit größeren Firmen, sondern auch mit kleineren Schweizer Unternehmungen. Natürlich wäre es gut, wenn diese Zahl doppelt, ja sogar vierfach so groß wäre. Aber das erreicht man mit dieser Motion nicht. So ehrenwert das Ziel des Motionärs ist, das Mittel ist meiner Ansicht nach untauglich. Ich empfehle Ihnen deshalb, dem Antrag von Kollege Hefti zu folgen und die Motion abzulehnen. Und eines möchte ich an dieser Stelle klar zum Ausdruck bringen, Vorstöße zu produzieren, die das Aufnehmen, was der Bundesrat schon tut, ist in Tat und Wahrheit keine Kunst, nur dass man eine platonische Statistik von erfolgreichen Vorstößen anführen würde. Ich danke Ihnen, Herr Müller, das Wort hat.